CEO von um, Association of Learning Technologies, äh, über drei, 3500 Mitglieder, stolze <lacht> Zahl. Ähm, und ihr macht sehr viele Sachen, die die Unterstützung des Lernens und Lehrens dann auch angeht, in mehreren Bereichen der Bildung. Was macht ihr denn so wirklich Spaß bei diesem Job machen? Ah, gute Frage. <lacht> Na, die ähm ALT, ähm, so wie wir das kurz nennen, ähm, gibt schon fast seit 30 Jahren, ähm, wurde 1993 gegründet und ich arbeite ähm, dort seit 2008 und bin seit 2012 Geschäftsführer. Ähm, und ich glaube, eines, was mir dabei am meisten Spaß macht bei meiner Rolle, ist, dass es so wechselreich, wechselreich ist. Ähm, wir machen ganz viele verschiedene ähm, Dinge. Wir organisieren Konferenzen, ganz ähnlich wie diese hier, ähm, hauptsächlich in der ähm, UK, aber auch ähm, manchmal in Irland. Ähm, wir arbeiten viel in Partnerschaft ähm, in Europa, auch in Amerika, Kanada und Südostasien. Und ich freue mich immer, ähm, so die Vielfalt von Praxis und Forschungsarbeit zu sehen, ähm, was in meiner Rolle eigentlich ein super Privileg ist. Und ja, ich kenne solche Sachen wie heute machen. <lacht> ja, das ist schön. Ähm, du hast gesagt, dass du ähm, seit 2008 schon äh, dabei äh, bist. Und ähm, ja, wir feiern hier ja zehn Jahre, OER Camp. Ähm, was meinst du, wie hat es sich in den letzten Jahren so ähm, verändert oder wie hat sich unsere Beziehung zu Open Education generell ähm, geändert? Wie, hast du, wie erlebst du das in deinem Job? Ich glaube, es hat sich auf der einen Seite sehr viel verändert und auf der anderen Seite nicht so viel. Und ich glaube, also was wir gesehen haben, so in unseren Gemeinschaften und so Arbeitsgruppen ist das. Ähm, 2020 war ein sehr starkes Jahr mit viel ähm, Zusammenarbeit, ähm, viele ähm, Educators, die jetzt also in dem Bereich arbeiten, haben sich sehr angestrengt, anderen zu helfen, OERs zu teilen, neue Sachen zu machen und wir haben auch gesehen, dass natürlich dadurch, dass viele Leute von zu Hause lehren und lernen mussten, ähm, dass dadurch eine ganz andere ähm, Dynamik entstand. Viel mehr Leute waren plötzlich daran interessiert, ähm, OERs zu benutzen und darüber mehr zu lernen. Ähm, und das hat, also das, glaube ich, hat einen riesen Unterschied gemacht. Vor allem jetzt hier zum Beispiel in der UK haben wir wirklich gesehen, wie viele Leute plötzlich daran interessiert waren. Aber auf der anderen Seite hat diese ganze extra Anstrengung, die jeder machen musste, um einfach weiter zu lehren, zu lernen, zu arbeiten, Kinder zu erziehen und so weiter, hat dazu geführt, dass irgendwie weniger neue Innovation, neue Forschungsarbeit gemacht wurde und manche Gruppen von Forschungsarbeitern zum Beispiel wurden von der Epidemie einfach viel mehr beeinträchtigt als andere. So in, zum Beispiel in unserer OER-Konferenz, die wir jedes Jahr leiten, haben wir zum Beispiel gesehen, dass manche Forschungsarbeitsgruppen, zum Beispiel Frauen, Wurden davon mehr beeinträchtigt, weil sie einfach mehr zu Hause bleiben mussten und Familie ähm, und Kinder sich kümmern. Und das hat, glaube ich, hervorgebracht, ähm, dass wir jetzt viel mehr so darüber nachdenken, wie wer beeinträchtigt wird und bei was. Ne? Und, und wie können wir die Arbeit um OER rum ähm, so gestalten, dass mehr Leute daran teilnehmen können auf einer auf einer gleichen Basis, dass da nicht so große Unterschiede oder ähm, Nachteile für bestimmte Gruppen sind. Ja, einer von den äh, Gästen, die wir heute schon hatten, hat von Fairness gesprochen, ähm, hat von ähm, ja. inklusive Möglichkeit für allen, dass wir Leute nicht ausschließen. Ähm, glaubst mhm. du, dass es in der Pandemiezeit äh, und in der Krise ähm, so war, dass wir uns auch jetzt... Ähm, da ein Beispiel nehmen können, auch für Zeiten, wo es keine Krisen gibt? Ich denke, auf jeden Fall, ähm, da gibt es viel, was wir gelernt haben, was plötzlich möglich war. So manche Dinge, von denen wir dachten, ach, da muss man sich unbedingt treffen, da muss man unbedingt in Flugzeug steigen oder in die Bahn steigen, waren plötzlich doch möglich, ohne dass man ähm, viel reisen musste. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, haben viele von uns, auch gemerkt, was wir dadurch verlieren. Und ich hoffe sehr, dass dieses zehntes Jahr von OER Camp ähm, ein gutes Beispiel davon ist, was man nicht unbedingt ähm, nur mit Technologie, sondern auch in Person irgendwie auf die Beine stellen kann. Denn ich denke, da ist doch eine Art von Zusammenarbeit und... Einfach auch Gemeinsamkeit, ähm, die man nicht so gut ähm, über Technologie ähm, erreichen kann. Zumindest, außer man ist vielleicht Jim Groom, dann wäre das vielleicht <lacht> doch möglich. <lacht> tatsächlich, und manche können das tatsächlich besser als andere. Aber wenn wir genau äh, in diesem Kontext uns nicht nur die Ressourcen anschauen, aber die, die Praxis, ähm, Open Practice, ähm, hat sich da auch was verändert? Äh, und in welche Richtung geht es denn tatsächlich? Eine der interessanten Gruppen, mit denen ich zusammenarbeite, ist ähm, GOGN, also G-O-G-N, das ähm, globale Netzwerk für OER-Forscher, ähm, ähm, die jetzt ihren Doktor machen. Ähm, und das ist sehr interessant, weil oft da man die ersten so Anzeichen sieht, wie sich Sachen verändern, ähm, was so neue Richtungen gibt. Und, ähm, jeder, der damit jetzt noch nicht ähm, so bekannt ist, würde ich wirklich vorschlagen, ähm, die Webseite angucken ähm, und da mal reintauchen. Da gibt es ganz viele ähm, so Berichte und auch Forschungsarbeiten und Beispiele, die man da ähm, sehen kann und ganz viele ähm, Pinguine, <lacht> die, ähm, die dort ähm, das Lesen ein bisschen erleichtern. Aber ich denke, wir haben ein paar verschiedene Richtungen gesehen. Ähm, zum ersten haben wir gesehen, dass anstatt einfach nur zu sagen, oh ja, ist gut, benutzt mehr OER, oh, oh, also so eine Art Advocacy, ähm, was vor zehn Jahren vielleicht noch sehr stark war, sehen wir jetzt auch ähm, so den die nächsten Schritt sozusagen oder die nächste Phase. So wie macht man das systematisch? in einer großen Art und Weise. Was passiert, wenn nicht nur eine Lehrkraft oder ein Schüler, das benutzen wir, sondern alle? Ähm, wie kann man das ähm, für eine ganze Universität oder eine ganze Schule ähm, machbar machen, sodass es dann auch lang, lang, auf lange Zeit hin funktioniert? Ähm, und ich glaube, das hatten wir vor zehn Jahren noch nicht so viel. Da war es eher so, hey, wir machen das für einen Kurs oder für ein Programm oder für einen Fachbereich. Ähm, außerdem glaube ich, was wir gerade schon angesprochen haben, so diese Fairness und Inklusivität. Ich glaube, da gibt es viel mehr jetzt, als es vor zehn Jahren gab. Ähm, und es ist ein viel größerer Punkt. Ähm, wer kann hier teilnehmen? Wer kann hier was beisteuern? Was können wir tun, damit mehr Leute was beisteuern können? Und ähm, wir arbeiten ähm, zusammen auch mit Creative Commons oder mit OE Global ähm, und ich glaube, oder Wikimedia. Organisationen, die wirklich so den globale Perspektive haben und es auch ähm, verfolgen, wie man verschiedenen ähm, Ländern zum Beispiel ermöglichen kann, da mehr beizutragen. Und ich glaube, das äh, bereichert unsere unser Gebiet sehr, ähm, aber ist auch relativ schwierig, wenn man zum Beispiel über verschiedene Sprachen hinweg ähm, was zusammenarbeiten will. Und ich weiß, dass ähm, zum Beispiel die Aperio ähm, Foundation arbeitet viel in Frankreich, ähm, wo OER-Adoption also viel ähm, weit schreitender ist als jetzt hier in, in England oder in Wales. Aber da hat man eine riesen Sprachbarriere, wenn man nicht Französisch spricht. Und ja, das ist, das ist so, ich glaube, ein Zeichen, dass wir weiter Fortschritte machen. Aber es gibt immer viel mehr noch zu tun. Ja, es gibt tatsächlich viel mehr zu tun, aber heute Morgen hat man auch von Motivation äh, gesprochen, von Freude daran und ich hoffe sehr, dass man beim Thema Open Praxis auch diese Freude findet, trotz ähm, äh, den, den Challenges und den Herausforderungen. Ähm, mhm. Die haben über das Lernen, die Lehre gesprochen, aber im Titel äh, was es ja schon angedeutet From uh, Open Learning to Open Working. Mhm. Was kann man sich tatsächlich darunter vorstellen? Gute Frage. <lacht> ähm, es kommt darauf zurück, glaube ich, was ich an meiner Arbeit am liebsten mag. Denn was, was ich sehr ähm, interessant finde, ist, wie man die Prinzipien von Open Practice im Lehren oder im Lernen auf Arbeitswesen ähm, also umsetzen kann und eine sehr interessante Sache ist, mal sich vorzustellen, was man für Technologien benutzt, was so digitales Arbeiten oder der virtuelle Arbeitsplatz ähm, so beschränkt. Haben wir da Möglichkeiten, offener zu sein? Ähm, gibt es da Möglichkeiten, diese Prinzipien anzuwenden, sodass wir mehr voneinander lernen können, während wir arbeiten? Ähm, aber so zum Beispiel, wie ich jetzt für eine ähm, wohltätige Organisation arbeite. Wir ähm, machen ganz viele Projekte, wo wir dann eine CC-BY-License drauf tun hinterher, sodass andere kleine Organisationen wie wir, wir ähm, haben sechs Angestellte, das ist also eine sehr kleine Organisation und es gibt voll viele andere kleine Organisationen und auch größere, die davon dann was nehmen können oder lernen können. Ähm, und ich glaube, im Arbeitswesen ist es eine sehr neue Idee. <lacht> da geht es eher so um Konkurrenz. Da geht es eher darum, nicht zu viel zu teilen. Also da ist es eher so, ja, wie gesagt, ein neues Konzept. Aber da bin ich sehr interessiert dran. Und ich denke jetzt vor allem durch die letzten paar Jahre, wo wir alle sehr ähnliche Probleme hatten mit zu Hause arbeiten. Und ich meine, ich, wie ihr sehen könnt, ich arbeite sowieso von zu Hause aus schon seit über fünf Jahren. Aber für viele Leute war das neu. Und dadurch, glaube ich, gab es eine große Möglichkeit, miteinander hier das zu teilen. Wie macht man das? Was macht man am besten? Und da gibt es also einen neue, ähm, neuen Arbeitsbereich, neuer Forschungsbereich, würde ich mal sagen. Ein neuer Forschungsbereich, der eigentlich kontraintuitiv ist. Man würde denken, ja, warum, äh, warum dazu teilen, warum dazu mehr sagen, wenn es jetzt eigentlich äh, eine Nische sein könnte. Aber du siehst es anders und hast auch dazu ähm, was geschrieben, basierend ja, auf deiner Erfahrung. <lacht> ja, ähm, meine Organisation, wir arbeiten in Open Education schon seit vielen Jahren. Und es ist eine der... Ähm, so Hauptziele unserer Organisation, das hier in, in der UK ähm, weiterhin ähm, also zu verfolgen und auch ähm, die Advocacy dafür zu machen, ähm, vor allem was so Regierungswesen hier angeht. Ähm, unsere Regierung ist nicht so OER aufgeschlossen. Ähm, die haben da immer noch viel zu lernen. Ähm, aber als, als Organisation haben wir das immer schon adoptiert und versuchen auch, das so in Praxis umzusetzen und wir haben ähm, Blogs geschrieben und jeden Monat ähm, verschiedene ähm, Erfahrungen, die wir hatten, geteilt und über die letzten fünf Jahre haben sich da viele Blogposts angesammelt ähm, und das habe ich jetzt über das letzte Jahr hinweg in ein Buch zusammengefasst ähm, und das Buch heißt ähm, Leading Virtual Teams und es geht vor allem darum, wie man im virtuellen Arbeitsplatz ähm, ja, vorankommt und ähm, ist ein Open Access Buch, also umsonst erhältlich und kommt am 10. November raus. Und ist, glaube ich, ein super ähm, Beispiel, wie man als Organisation selber so das Geschäftswissen teilen kann und mit anderen ähm, darüber sprechen kann. Und wir haben viel von anderen Organisationen gelernt und jetzt hoffen wir, dass das hilfreich ist für andere Organisationen und Leute, die jetzt ähm, im... Erziehungswesen zum Beispiel ähm, oder im Lehrwesen arbeiten, dass das für die auch Anregung ist. Das hoffe ich auch sehr. Ähm, wir feiern ja, wie ich schon gesagt habe, hier zehn Jahre OER Camp. Ähm, mhm. Angenommen, wir treffen uns wieder in zehn Jahren <lacht> und sprechen von dem heutigen Tag, aber da würden wir auch von anderen Sachen sprechen. Ähm, für dich, Maren, wie sieht die Zukunft aus, ähm, wenn es um Openness geht, wir haben Open Learning, Open Resources und Open Working. Ähm, meinst du, es entwickelt sich doch in eine Richtung, wo wir endlich mal damit zufrieden sind, Sachen zu teilen, damit wir alle vielleicht was davon haben und ein bisschen besser werden? <lacht> Gute Frage. Ähm also ich denke schon, auf jeden Fall. Und wenn wir in die Industrie als Beispiel gucken, zum Beispiel die Tech-Industrie ähm, vor allem, da ist ähm, Zusammenarbeiten und Open-Source-Code die normale Basis. Ne? Ähm, selbst wenn man jetzt ähm, sehr kommerziell vorgeht, wie zum Beispiel Google oder Microsoft ähm, oder viele der adtech tech so ähm, Technologien, mit denen wir ähm, jeden Tag umgehen, Open-Source-Code ist trotzdem die Basis. Ne? Und ähm, da ist viel, was zusammenarbeitet. Das könnte alles vielleicht besser sein, aber es ist doch ein Prinzip. Und ich denke, das muss man einfach umsetzen ähm, und weiterverfolgen. Ähm, um deine Frage zu beantworten, ähm, von mir so, was mein offenes Arbeiten angeht, hoffe ich sehr, dass mehr ähm, Personen vor allem in Management ähm, oder Leitungspositionen mal überlegen, wie sie offener sein können über ihre Arbeitsweise. Ähm, es, glaube ich, gibt es viele notwendige Gründe, warum das positiv wäre und ähm, ist auch sehr wichtig, mal zu überlegen, wer dadurch vielleicht in Leitungspositionen oder Managementpositionen aufsteigen könnte und wie das ähm, im Generellen sehr positiv sich auswirken könnte ähm, auf alle Organisationen. Ähm, und vielleicht hört sich das recht naiv an oder vielleicht ein bisschen zu hoffnungsvoll. Aber ich denke, ähm, die letzten paar Jahre haben es einfach vor Augen gehalten, was passiert, ähm, wenn wirklich mal eine Krise ist und dass man da zusammenarbeiten muss. Also hoffe ich schon, dass wir darauf aufbauen können. Was oh ja in der in UK angeht, ähm, hoffe ich sehr, dass wir Fortschritte machen. Und eines unserer größten Ziele ist, dass alle öffentlich ähm, geförderten Lehrmaterialien ähm, eine offene Lizenz bekommen. Ähm, hier ist es nicht, ähm, nicht normal, dass so Lehrmaterialien, die also von öffentlichen Geldern bezahlt werden, ähm, auch öffentlich ähm, also, eine öffentliche Lizenz haben. Und es ist, glaube ich, eine sehr wichtige Voraussetzung davon, das, das weiterhin zu benutzen und auch mehr zu benutzen. Und das ist für uns sehr wichtig. Und wir arbeiten da sehr hart daran. Und wir hoffen auch, dass mehr Universitäten vor allem auch anfangen, mehr im Offenen zu arbeiten, also mehr OER zu produzieren, aber vor allem mehr benutzen. Wir haben hier so. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber hier auf jeden Fall gibt so es ähm, ja, so ein Prinzip, so, wenn wir das nicht erfunden haben, dann denken wir nicht, das ist so besonders gut und wir benutzen nur, was wir erfinden ne? für, unsere für unsere Studenten in unserer Universität, die ganz anders ist als alle Universitäten, denn wir sind ganz besonders. Und ähm, genau, not invented here syndrome, genau. <lacht> ähm, und also ich hoffe sehr, dass wir das bald machen, <lacht> ähm, pensionieren dieses Denken, denn es hat sie, macht einfach gar keinen Sinn. Und je mehr die wirtschaftliche Krise ähm, oder so, ähm, ja, die Krisen in generellen uns zusetzen, desto mehr macht es Sinn, gegenseitig was zu teilen und ähm, zu remixen und zu adopten. Aber das ist einfach nicht der Fall hier momentan, zumindest nicht auf so einer ähm, Größenordnung, wie wir uns das vorstellen. Ne? Das würde einen Riesenunterschied machen. Ähm, und wir wollen auch versuchen, Offenheit mehr in anderen Teilen des Erziehungswesens zu sehen. Für Schulen ähm, und was man hier also Post-16 Education nennt, also also, zum Beispiel Colleges ähm, und ja, so zwischen 16 und 19, diese ähm, Art von Weiterbildung. Das wollen wir unbedingt sehen. Ähm, da ist momentan sehr wenig ähm, Aufgriff von solchen Praxisen. Ähm, aber wenn man sich so überlegt, zu so Europa oder selbst die globale Perspektive, denke ich, dass die größte, ähm, ja, die größte so Challenge, die größte, ähm, das größte Problem, das wir haben, ist so die Gleichberechtigung, die Fairness, ähm, Inklusivität. Ähm, wir haben so viele verschiedene ähm, Stufen von das möglich zu machen, ähm, von Leuten, die jetzt wirklich ganz im Voraus sind und an und so der ähm, der steilen Kurve der Innovation zu Leuten, die das noch gar nicht entdeckt haben. Und ich gebe fast jeden Monat zumindest einen Talk irgendwo, wo Leute davon noch nie gehört haben. Ne? Oh ja, was ist das denn? Ja. Und ich hoffe sehr, dass ich in zehn Jahren keine Talks mehr gebe, wo Oh ja, was ist das denn? vorkommt. <lacht> ich hoffe sehr, dass wir als Gemeinschaft und ähm, globale Gemeinschaft damit Fortschritte machen, diese Konzepte und diese Praxis weiterhin ähm, jeden ähm, zu, beizubringen und damit es auch ähm, das so Wissen Wissenteilung ne Knowledge Sharing <lacht> auf, auf Englisch ich weiß nicht wie das deutsche Wort da heißt <lacht> ähm, ja dass das so ein bisschen Fortschritte macht ja. und ich glaube in zehn Jahren wollen wir einfach mehr so globale Zusammenarbeit sehen ähm, das wäre glaube ich schon sehr wichtig das ist eine sehr sehr sehr schöne Botschaft